In den nächsten Videos geht es um Kreuztabellen. Wozu brauche ich Kreuztabellen? Mit den Analyseverfahren, die wir bisher kennengelernt haben, können wir immer nur einzelne Variablen betrachten. Wir möchten jetzt aber gerne den Zusammenhang von zwei Variablen untersuchen. Dafür benötigen wir ein Analyseverfahren, in das Informationen von zwei Variablen einfließen können. Wir befinden uns somit also jetzt im Bereich der sogenannten Bivariaten-Datenanalyse. Die Bivariate-Datenanalyse beschäftigt sich also mit dem Zusammenhang von zwei Variablen. Und die Kreuztabelle ist im Bereich der Bivariaten-Analyseverfahren das einfachste Analyseverfahren, mit dem man dort beginnt. Wie ist so eine Kreuztabelle aufgebaut? Wir interessieren uns für die folgende Fragestellung. Wie stark unterscheidet sich der Anteil der erwerbstätigen Befragten zwischen Frauen und Männern? Wir haben hier also zwei Variablen. Zum einen die Erwerbstätigkeit der Befragten mit den Antwortmöglichkeiten, also den Ausprägungen Ja und Nein und zum anderen haben wir das Geschlecht der Befragten mit den Ausprägungen männlich und weiblich. Wenn wir jetzt eine Kreuztabelle erstellen möchten, dann setzen wir eine Variable in die Spalten. Hier das Geschlecht und eine Variable setzen wir in die Zeilen. Hier die Erwerbstätigkeit. Daraus ergibt sich dann, dadurch dass wir hier jeweils zwei Ausprägungen haben, eine Vierfelder-Tabelle. In dem ersten Feld sind die männlichen Befragten, die erwerbstätig sind, eingetragen. Hier in dem zweiten Feld die weiblichen Befragten, die erwerbstätig sind. Hier die männlichen Befragten, die nicht erwerbstätig sind. Und hier die weiblichen Befragten, die nicht erwerbstätig sind. Um jetzt unsere Frage beantworten zu können, wie stark sich der Anteil der erwerbstätigen Befragten zwischen Frauen und Männern unterscheidet, reichen uns die hier angegebenen Zahlen noch nicht, denn es handelt sich hier um absolute Häufigkeiten. Wir könnten also sagen, dass die Anzahl der erwerbstätigen Befragten bei den Frauen deutlich höher ist, denn wir haben hier 30 Frauen, die erwerbstätig sind und wir haben nur 10 Männer, die erwerbstätig sind. Die Anzahl, also die absolute Häufigkeit der Erwerbstätigkeit interessiert uns aber in der Fragestellung nicht, denn wir möchten uns gerne auf die Anteile beziehen. Wir möchten wissen, wie viel Prozent von den Männern sind erwerbstätig und wie viel Prozent von den Frauen sind erwerbstätig. Dafür müssen wir bestimmte Prozentwerte berechnen. Dazu mehr in den folgenden Videos.